cool äh, jetzt noch ein Wampe mehr noch also, das cool dass ich eins für mich und eins für den Dude habe vom Wachposten Mega lieb, dass du näher kommst. Jetzt ist ein bisschen weit weggelaufen. Ich warte mal noch mit dem. Ich fange jetzt einfach mal alles, was ich finde noch. Da sind wir, glaube ich, noch eins. Aus, ausgebrochen. Okay, die muss ich jetzt berichten. Registrierte Formen. Wie komme ich auf zwei registrierte Formen? keine Ahnung. das würde ich dann auch keinen machen, ja. Boring grindings. Nee. Hier ist zu für nochmal der Forschung. Ja, ja, ja. Bei einer der Aufgaben geht es um Charlie zu fangen. Ja, das hatten wir doch schon. Eigentlich müsste ich ja zurückgehen und andere Pokémon mitnehmen in dem Fall. Gucken wir den jetzt zu tief. Mach es Ach, Kampf. Ja, ich will KP für Level 6. Vai <risos> Nein. Da ist doch etwas. Ah, da komme ich noch nicht rüber. Okay, so geht's auch. Ja, aber die Animation ist echt cool. In dieser Gegner. Ah, da unten ist wieder ein Barmelin gespawnt. Geil. Okay, Bamlin ist aggressiv, muss gegen das Kämpfen. Alles klar. Roter Rand ist Gefahr. Beobachten muss, wie jetzt eine bestimmte Attacke einsetzt. Das heißt, dass die Attac Attacke Kampf sehen muss. Kämpfen ist also doppelt wichtig. Eine Pose ist zu heiß. Warte, oh, das ist Level 2. Nein, nein, nein, nein, nein, warte. <lacht> Vergiss es, da kämpfe ich nicht. Na, legst du dich wirklich ins Zeug, deswegen möchte ich das Zeichen, Diese Handwerkskiste, jawohl, danke schön. Ja. Tränke, okay, das ist gut. Wahrscheinlich Fitkraut plus irgendwas anderes. Ja, Sinilbär und Fitlauch. Ja, Sinelbeere macht Sinn. Die Handwerkskiste, da bist du jetzt zum Material in deine Tasche herzustellen, egal wo du gerade bist. Solange du jede jederzeit Pokebälle. ja. Ja, 17 Stück, aber ich würde gerne wissen, wo ich die best äh, abgeben kann. Levan, okay. Ich muss zu Professor Levain. Bäh, sorry. Okay, die muss ich im Kampf machen oder außerhalb vom Kampf. Ich habe mich gerade Einsatz von Giftstachel Stachel gesehen. Reicht doch auch, wenn ich Giftstachel einsetze, oder? Ich werde eh so viele Pokémon wieder freilassen müssen danach. Autsch. Oh Jesus, Exemplare besiegt Zelt halt auch. <lacht> Hallo, hey. Nein, geh hoch. Ah, da, jetzt. Leven. Das ist doch eine Handwerkskiste, die du aus alles erzählt. Gute Arbeit. Deiner gleichst du was mit. Ja, bitte. Wenn ja, du mir berät, wichtig, ich schon das ganze Belohnungen erhalten. Okay, alles klar. Jesus. Aber ich muss nicht alles machen dafür dann anscheinend, das ist gut. Okay, ich muss jetzt wirklich meinen Pokédex... Nee, kann ich zurück in die Stadt? Pokémon Muss mal schauen, was ich jetzt machen muss, sonst lasse ich ein paar Pokémon frei nachher. Ich weiß, dass ich einen Waumpel vorbeibringen muss. Immer beide mit zum Trainieren. Das möchte ich haben. haben auch eine nummer wir könnten living Dexen. die frage gibt es gibt ich weiß wir können später in, in home tauschen uh Obrigado. So. Schauen, ob das meine Pokémon heilt. Ich glaube schon. Ja. Okay, was muss ich für Bidiza denn noch machen, wenn wir gerade schon dran sind? Eins oder zwei. Ich besiege mal zwei Stück. Guck mal, was passiert, wenn ich finde. Das sind nur Staralili. Da muss ich auch noch welche besiegen. Ja, lass doch mal das machen. Was für ein Pisser. Wie soll ich die denn besiegen, wenn sie mir abhauen? Der wird auch gleich abhauen. Ja, kam heute raus. Deswegen spiele ich das jetzt heute mal zum Probieren. Bis jetzt macht's Spaß, ja. Ah, ich will doch nur Bidiza. Ah, ist Bidiza. Why? Waupel wird sterben. Der Fritz. Genau. Ist irgendwie ganz anders. Ja, ist zählt, sehr gut. Aber ist gut. Nochmal mal Sonne Mond brauche ich nicht ehrlich gesagt, deswegen. Bin ich froh jetzt so mal anzuschauen. Mal schauen was längerfristig daraus wird natürlich. Ich brauche einen Waumpel. Staralili muss ich vervollständigen. Ich habe ein mit dem Team, ist gut. Und ich habe einen Waumpil zum Abgeben. Also ich muss eigentlich noch die Starralili Mission machen. die Map ist schau mal ob ich dahin schon komme Ich gehe mal zurück ins Lager, schau mal kurz. Nice, geil. Also gehen wir uns zurück zum Dorf. Ah, das sind alles Quickports. Das ist nice. Es wird ein Bulldogs. Papillion finde ich genial. Es wird ein Bulldogs. Safe. Mit der Ansage wird es ein Bulldogs. Ah, ich habe es, Sarah, die noch nicht fertig, deswegen kann ich das noch nicht abgeben. Hello. Äh, ja, wir spielen wieder Dienstag um holbach genau. Und wieder Nansenock. Nee, warte mal diesen Dienstag nicht. Hallo, ich habe Barmelin. Guck mal. Ah. Wie groß ist denn das? Äh, ja, ich komme auf Discord. ist ja 20 boy 13 auch noch online wie groß ist denn mein jetziges ah. so Grüezi. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's? Gut, gut. Dir auch? Ja, ja. Kann mich nicht beschweren. Sehr gut. Ach so, schön. Wie läuft's bis jetzt? Irgendwie ist es mega geil. Mhm. Irgendwie bist Ab. du der größte Spasti und der größte Held gleichzeitig. <lacht> Wieso? Weil du bist so... Wow, es hat noch nie jemand in der ganzen Geschichte geschafft, drei Pokémon gleichzeitig zu fangen. <lacht> oh wow, du wärst der erste Held, der sechs Pokémon gleichzeitig in seinem Team hat. Das hat noch nie jemand geschafft. Oh. Mordsleistung, ja. Digga. Genau. Ähm... Aber sonst macht es tatsächlich recht Spaß. Du bist recht viel am Grinden aber, weil du hast Missionen mitfangen bis 25 Bidiza, damit den Pokédex überhaupt frei kriegst, also kriegst und so von... Ah ja? Ja. Aber also was ich gelesen habe, musst du einfach einige der Missionen ähm, machen, damit du den Eintrag kriegst, oder nicht? Genau. Ähm, warte mal, ich kann es dir gleich zeigen. Ich muss kurz schrottlos werden. Ja, ich muss schnell... Ähm ich habe mir, ich habe schon was nachgeschaut wegen Neubendist und so schnell Karten vorbereiten, aber ja, ich schau grad zu. Ah oh ja, das muss ich auch machen. Uh. Joa, Luna Light, Lego. Lego. <lacht> ja, Luna Light, geil. Anyway, ja, okay. Ähm, hat ein kleines Geschenk hinterlassen, wärst du zu lieb, es die, anzunehmen? Ja, gib mal her. Leistungskies. Also EP, okay. Nicht ganz, ne. Ähm, das ist was anderes. Das habe ich eigentlich. Ich habe eben einen Streamer zugeschaut, der das gespielt hat. Hm, ist was anderes das ist so, ich glaube Stats boosten oder so. Ich komme nicht ganz dahinter, was ist. Aber okay, das klingt komisch. Anyway, Pokédex, guck mal hier, wenn ich meinen Bidiza habe. Forschungslevel vervollständigt und ich habe halt nicht alle von diesen Missionen gemacht. Also es total scheiße aussieht. Aha, ja, wenn du 100% haben willst, ja. Ja, aber mein Pokédex-Eintrag ist schon nach einmal fertig eigentlich, weil ich es einmal gefangen habe und danach kommt halt nur dieses Forschungslevel dazu. Ja, wenn du das Forschungslevel hast, dann zählt es ja als ein ganzer Eintrag, oder nicht? Genau, Bidiza ist fertig, aber so... Jetzt, die Seite sieht halt scheiße aus jetzt. Ja... Wenn du den Pokédex 100% machen willst, dann wird das was, ja. Dann wird's mühsam, ja. Aber sonst, die Story bis jetzt, sehr viel labern halt wieder. Aber es ist tatsächlich interessant. Das Intro war richtig geil. Du kriegst kein Riesen-Hey, ja. herzlich willkommen in der Welt der Pokémon-Intro. Das habe ich gesehen. Du bist so von, einfach von Art, so nach dem Motto, ja hier, geh mal. Du wirst da oh. reingeworfen und ja. Das ist voll geil. Das ist richtig cool, ja. Das fände ich actually über nice. Das halt nicht dieses riesen, ja, hey, guck mal, hier, Pokémon, dies, das. Und du wirst einfach reingeworfen, ja, Spiel. Genau, also das fand ich sehr angenehm und auch irgendwie cool, dieses mysteriöse, einfach Arceus spricht zu dir. Und du siehst halt aus, als wäre es wieder so größte... Ich bin acht Jahre alt, benutze TikTok247Kiddy von Alola. Ist, Und man, ist der Charakter aus Alola? Ich glaube, vom T-Shirt her. Du hast so ein T-Shirt, das dein Charakter in Alola auch anhatte. <lacht> okay, damn. Es ist nicht, ich habe nichts gefunden, was es Kanon macht. Es ist nur eine Vermutung, die ich habe anhand von... Ich finde es an sich gut, wie sie das gelöst haben mit dem, ähm, mit dem Handy... Ja, weil an sich wäre das ja richtig schwer zu erklären, ja hier, du bist hier in der Vergangenheit, ähm, aber hast so ein übergeiles Handy, das ähm, ja irgendwas, weißt du, was ich meine? Ja, aber das andere ist einfach, jo, Arsius, der Gott, der Creator-Gott, hat dir jetzt ein Handy geschenkt. Ja. Logisch. Ja, fucking bin Creator ich... God Himself kommt und sagt: Hier, guck mal, ich habe ein iPhone, Digi. Ja, okay, wenn man so ausdrückt, <lacht> klingt halt ein bisschen komisch. Ja, okay, okay seh, das war jetzt extra komisch ausgedrückt, aber ja, du weißt, wie ich es glaube ich meine, genau. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich finde es einfach an sich, dass sie es halt nicht einfach so, ja, du hast das jetzt, und es es actually eine mehr oder weniger logische Erklärung gibt. Ja, das war eh komisch. Auch seit Alola, du kommst so einfach so. Ach, du bist 10, Hier, guck mal, ein legendäres Rotum möchte dir ein iPhone schenken mit sich selbst drauf. Have fun. Ja, true. Und das du bist dann so. Ein so Hä? The fuck. Ja, du denkst dir nur so, ja, Abgen, wir wollten schon immer ein Rotum haben, jetzt kriege ich eins nachgeworfen. Aber guck mal. <lacht> Aber du, kannst, du kannst, einfach... kannst es nicht benutzen, weil es ein useless Piece of ja. Handy ist. Guck mal, Chain Catchen von Pokémon, mega gut. Hm. Oh, aber das Kampfsystem ist echt cool. Du gehst einfach hin, schmeißt dem vielen Pokémon an den Kopf und sagst, los kämpfen. kämpfen. Ja, äh, du, du wirfst den einfach so ein... Ja, nicht einen Stein, aber einen Stein an den Kopf. Äh, warte, mir wird gerade angerufen. Schnell eine Sekunde. Und trotzdem ist es noch Gründen passiert. Ah, die ist weg, sorry. Okay, ich muss Staralini-Missionen machen trotzdem. Und äh, das muss... Ich